Ja, mein Name ist Nicole Sommer und ich bin bei der Stadt Wuppertal als Fachgebietsleiterin für den Bereich Digitalisierung und E-Government beschäftigt und ich bin die Projektleiterin für das Modellprojekt Einführung eines Verwaltungsweiten digitalen Aktenplans. Das Primärziel des Projektes liegt in der Umstellung sämtlicher städtischer Leistungseinheiten der Stadt Wuppertal auf den digitalen Aktenplans. Plan als Basiskomponente für die Ablage des allgemeinen Schriftgutes und für die hausweite Anbindung des digitalen Posteingangsscans. Daneben gibt es aber auch noch Sekundärziele. Die sind die Definition von Kernworkflows für die kommunalen Querschnittsprozesse, die relevant sind, die maximale Komprimierung von Dokumenten zur revisionssicheren Ablage, ausführliche Projektdokumentation für die Übertragbarkeit auf andere Kommunen und die Etablierung eines Change-Management-Konzeptes. Das innovative Alleinstellungsmerkmal liegt in der vollständigen Umstellung auf die elektronische Aktenführung unter Anbindung des digitalen Posteingangs mit automatisierter Postvorsortierung, Schrifterkennung und Klassifizierung. Hierbei wird ein ganzheitlicher Betrachtungsansatz verfolgt. Das heißt also, dass der Fokus nicht alleine nur auf dem Aktenplan, und dem digitalen Posteingang liegt, sondern gleichzeitig auch Themen wie Workmanagement und Fallakten mit in Betracht gezogen und identifiziert werden. Ja, im Rahmen unserer bisherigen nun schon fast anderthalbjährigen Projektlaufzeit und der daraus gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen konnten bereits auch schon eine Vielzahl von Austauschgesprächen mit anderen Kommunen äh, stattfinden. Der Kontakt ist auf unterschiedlichsten Kommunikationskanälen erfolgt. Primär aber doch in Form von persönlichen Gesprächen und äh, insbesondere Aktenstruktur, Prozesse und Workflows gehören damit auch genauso zu den nutzbaren Komponenten für andere Kommunen, wie eben aber auch Einführungs- und Schulungskonzepte und insbesondere die Beschreibung und Lösung der Herausforderung in Form von Change Management und äh, Akzeptanzmanagement.